Ja, Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Buchvorstellung The Currency of Politics, die Währung der Politik, eine politische Theorie des Geldes von Aristoteles bis Keynes. Mein Name ist immer Scholz, ich bin Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, den Autor dieses Buches, Stefan Eich, heute Abend hier bei uns im Netz begrüßen zu können. Wir haben ja in den letzten mindestens zehn Jahren, wenn nicht länger, nee, länger, 15 Jahren äh, es mit sehr großen Krisen zu tun gehabt, die uns gezeigt haben, dass ähm, Geld auf einmal da sein kann, um eine Krise auf den Finanzmärkten, eine Bankenkrise abzuwehren. Wir haben in der Corona-Pandemie in der EU, in Deutschland gesehen, dass auf einmal Unmengen an öffentlichen Mitteln bereitgestellt werden, um die Wirtschaft abzustützen, aber auch äh, Beschäftigung abzustützen und soziale Not abzuwenden im nationalen Rahmen und es ist uns klar, dass es da eine starke politische Dimension gibt, dass mit diesen Entscheidungen auch Interessen verknüpft sind. Die Frage ist ja immer, wie ist das Verhältnis von Gemeinwohl oder Mehrheitsinteressen oder den Interessen der, der Schwächeren und privaten Interessen. Aber das ist ja nur ein Ausschnitt auch von Politik. Ich freue mich sehr, Stefan Eich hier zu haben. Äh, Stefan, du kommst aus Deutschland, aber hast dein, dein gesamtes akademisches Leben in den USA oder in den, in, im sächsischen Raum, erst in Großbritannien, dann in den USA verbracht. Jetzt bist du Assistant Professor für Politikwissenschaften an der Georgetown University in Washington und dort forscht und äh, lehrst du zu politischer Theorie und politischer Ideengeschichte. Und dazu hast du ja... Das Thema deines Buches auch sehr gut, dass du in diesem Jahr veröffentlicht hast. Du hast da auch schon ein großes Zeitinterview äh, gehabt und auch äh, in anderen Medien damit ähm, äh, erschienen. Die Financial Times hat das Buch äh, so gelobt, A Fresh and Splendidly Clear Guide to the Intellectual History of Monetary Policy. Also ein frischer und äh, brillanter, klarer äh, äh, ja, Guide. Äh, äh, übersetzt man das, ein Ratgeber vielleicht auch oder ein, ein, es leitet uns durch die intellektuelle Geschichte von Geldpolitik und auch wirft auch einen Blick darauf, was eigentlich auf uns zukommt äh, demnächst. Denn auf eine Krise folgt die nächste. Äh, und ich, du wirst jetzt die, die zentralen Thesen deines Buches uns äh, vorstellen und anschließend werden wir beide dann etwa eine halbe Stunde miteinander sprechen darüber und danach möchten wir aber auch auf die Fragen des Publikums eingehen. Wir freuen uns sehr, dass Sie und ihr bei uns seid heute Abend und über das Frage-Antwort-Tool, das unten in der Leiste zu finden ist, könnt ihr eure Fragen eingeben bzw. auch ranken, also liken Fragen, die ihr interessant findet, liken und dann dadurch rutschen die im Ranking nach oben und meine Kollegin Tina Jahn wird es äh, im Hintergrund moderieren und die Fragen sammeln und dann auch vorstellen im zweiten Teil sozusagen. Aber jetzt erstmal äh, Stefan an dich. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ganz, ganz lieben Dank äh, immer für die Anmoderation und auch für die Gesprächsführung heute. Ich freue mich also total hier zu sein. Ähm, ich möchte ganz kurz noch ähm, Jörg Haas danken für die Einladung und vor allem äh, Tina Jahn für die Organisation der Veranstaltung. Um, also das Buch um, ist diesen Sommer bei, bei Princeton University Press erschienen und um, zurzeit wird es auch uh, übersetzt uh, um, und wird dann wahrscheinlich uh, nächstes Jahr hoffentlich in der Hamburger Edition auf Deutsch erscheinen. Aber in den zehn Minuten, um, die, die ich heute habe, wollte ich nur ganz kurz die Grundthesen des Buchs vorstellen und meine Herangehensweise um, erläutern ich bin mir sicher, dass wir dann äh, in, die, in die Gegenwart äh, treten werden im in, in Gespräch. Aber um diese, um diese ähm, Thesen vorzustellen, wollte ich nur ganz kurz ähm, ein paar Slides zeigen mit dem Inhaltsverzeichnis und so einem, ähm, ein paar ähm, Übersichtspunkten. Also ich wollte die Thesen in drei Schritten vorstellen. Zunächst ähm, werde ich ein bisschen ähm, die Struktur des Buches erklären und meine Methodologie vorstellen. Und äh, vor allem mein Fokus auf verschiedene Geldkrisen in der Geschichte der, des politischen Denkens ähm, hervorheben. Ähm, zweitens werde ich dann äh, mehr zur begrifflichen Arbeit im Buch sagen. Also es ist nicht nur eine Geschichte äh, des politischen Denkens über Geld, sondern ähm, ich versuche auch ein, einige äh, begriffliche äh, Unterscheidungen zu treffen, die uns glaube ich helfen, heute über Geld politisch nachzudenken. Und dann drittens werde ich nur ein paar ganz kurzen Fragen zur Gegenwart enden, über die Herausforderungen, die, die wir uns heute konfrontiert sehen. Also das Buch ist unterteilt in sieben Kapitel und ein Schlusswort, die jeweils eine bestimmte Geldkrise unter die Lupe nehmen, jeweils eine Verbindung ziehen zwischen einer Veränderung im Geldwesen, oft einer Krise, und einer gewissen philosophischen, politiktheoretischen Reflexion, oft auch Intervention in diese Krisen. Gerade zum Verhältnis zwischen Geld und Politik, zwischen Kapital und Staat, zwischen Wert und Gerechtigkeit. Das erste Kapitel rekonstruiert in diesem Sinne den antiken Hintergrund zur Verknüpfung zwischen Münzgeld und politischer Gemeinschaft. Und gerade durch das ambivalente Argument des Aristoteles, in seinem Denken als ähm, elementaren Referenzpunkt zur Verfügung stellt. Und ähm, das ist ein, äh, ein wichtiger Referenz wurde für nahezu alle geldtheoretischen Debatten in den zwei Jahrtausenden, die darauf folgten. Und interessanterweise äh, sämtliche selbst widersprüchliche Positionen berief, berufen sich dann immer wieder auf unterschiedliche Aspekte ähm, von Aristoteles. Und das war einer der Gründe, weswegen ähm, ich glaube diese Rekonstruktion des Hintergrunds wichtig ist. In dem Kapitel schiebe ich den Fokus allerdings hin zu einem Argument aus der Ethik, das vor allem bis in die frühe Neuzeit einen enormen Einfluss genoss. Ähm, nämlich das Argument, dass Münzgeld, also eine neue, relativ neue konventionelle Institution der politischen Gerechtigkeit auftaucht. Ähm, und ein Argument, das also so versucht aufzuzeigen, wie Geld in enger Analogie zu Recht auch ein Mittel der politischen Gemeinschaft sein kann. Ein Mittel sein kann, durch das eine politische Gemeinschaft sich selber verwaltet. Das läuft also parallel zu den äh, Argumenten, dass Geld gleichzeitig auch als Mittel der Akkumulation funktioniert, permanent als Versuchung der Korruption auftaucht, aber gleichzeitig auch enorme Hoffnung äh, birgt als potenzielles Mittel der Gerechtigkeit. Die Spannung zwischen diesen beiden äh, Aspekten kann man dann in der ganzen folgenden politischen Ideengeschichte des Geldes finden. Die Kapitel, die darauf folgen, ähm, zu Locke, Fichte, Marx, Keynes sind wirklich der Kern des Buches und äh, durch diese Kapitel äh, wird also werden die Hauptströmungen, die die Randbedingungen einer modernen Debatte zur politischen äh, Nutzung des Geldes aufgezeigt und ich werde dazu äh, in einem Moment mehr sagen, aber das ist wirklich so der Kern des Buches. das sechste Kapitel dann ähm, zu den 70er und 80er Jahren, Setzt sich mit einer Frage auseinander, die aus meiner Sicht, als ich angefangen habe mit dem Projekt, enorm rätselhaft erschien. Und die Frage war, warum Geld verschwindet, großen Teil verschwindet, aus der politischen Theorie nach den 70er Jahren. Also die Welt in den 70er Jahren nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems in 1971 war eine Welt, die durch äh, Geldpolitik in allen Aspekten charakterisiert wurde, Inkl inklu inklusive Aspekte, die für uns sehr familiär erscheinen, wie zum Beispiel Ölschocks und Inflation. Also eine, eine, eine Phase der, der Politisierung ähm, wirtschaftlicher Beziehungen. Und dennoch verschwindet Geld als politische Institution genau in diesem Moment vom Radar, sowohl der deutschen... Äh, politischen Philosophie und ich schaue mir dort ähm, Jürgen Habermas an, als auch aus der amerikanischen Debatte um John Rawls und Michael Walzer. Und die Antwort, die ich im Buch auf dieses ähm, Rätsel verteidige, ist, dass die Verdrängung des Geldes aus der politischen Theorie, aus dem politischen Denken, nicht Trotz dieser Politisierung geschah, sondern genau aufgrund der Politisierung des Geldwesens in den 70er Jahren zu verstehen ist. Und in diesem Sinne gibt es eine interessante Verbindung zur Entpolitisierung des Geldes in den 80er und 90er Jahren. Die offensichtliche Frage ähm, ist natürlich, warum genau diese Denker, warum diese Momente? Und für mich ist es wichtig hervorzuheben, dass es nicht einfach Fallstudien sind. Das sind also nicht einfach Denker, die ich ausgewählt habe, das sind nicht einfach Denker, die ich als entweder sehr interessant oder wichtig erachte, sondern das, ist, das sind Denker, die eher aus einem Netz herauskommen, der Verweise, so intertextuelle Verweise zwischen verschiedenen Krisen. Texte, die Referenzpunkte wurden in darauf folgenden Krisen, genau wie Aristoteles ein Referenzpunkt wurde. Und in diesem Sinne ist die Geschichte, die ich in dem Buch ähm, erzähle, eine Geschichte des politischen Denkens, das in Krisen äh, akkumuliert, das also ähm, aufgeschichtet wird ähm, zwischen verschiedenen Krisen. Und das Buch besteht dann in dem Sinne in einer geologischen Untersuchung dieser Geldpolitik, in der Form einer Genealogie, wo verschiedene Debatten zur politischen Theorie des Geldes offengelegt werden. Wichtig allerdings ist, dass dieses Offenlegen nicht... Äh, geschieht, um die Vergangenheit als Rohmaterial zugänglich zu machen, um die Vergangenheit zu schürfen, sondern stattdessen im Sinne einer geologischen Untersuchung, um unsere Lage, den, den Boden, auf dem wir uns äh, befinden, den Boden, auf dem wir stehen, besser verstehen zu können. Krisen also erlauben uns in dem Sinne, ähm, Sachen neu zu sehen, die wir ansonsten gar nicht mehr sehen können. Krisen öffnen uns die Augen und genau wie in der Vergangenheit ähm, dann äh, vorherige Krisenerfahrungen zu einem Interesse zu vorherigen Krisen geführt haben ähm, können wir jetzt in andere Krisen zurückschauen und äh, eine gewisse Orientierung gewinnen die Fußnoten zwischen den Texten die also diese unterschiedlichen Denker und unterschiedliche Momente verbinden erscheinen dann als Wurmlöcher als Portale für Zeitreisen, wo wir dann zwischen verschiedenen Krisen ähm, Orientierung finden können oder zumindest suchen können. Das Resultat ist dann eine, eine, eine Stratigraphie geldpolitischer Krisen, deren Schichten uns auf verschiedene politische Theorien des Geldes verweisen. Durchaus widersprüchliche Theorien, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und das Ziel dieser Kartografie ist aus meiner Sicht die Suche nach Orientierung. Oder zumindest die Hoffnung, dass wir besser in der Lage sind, uns unserer eigenen Situation bewusst zu werden und aber auch ein besseres Verständnis gewinnen können, wo wir dann eigentlich hinwollen. Nur ganz kurz, ähm, so einige dieser Positionen dieser ähm, vieldimensionalen äh, äh, Karte aufzureißen. Ähm, eine wichtige moderne Position, die wir also immer wieder auch in der Gegenwart, glaube ich, sehen, ist ein Argument, das aus John Locke hervorgeht, nämlich eine paradoxe Beobachtung, dass Geld politisch so wichtig ist, dass es eben genau aus politischen Entscheidungsprozessen entfernt werden muss. Und das ist, das ist glaube ich, ein, ein, wichtiger, ein wichtiges Argument, das unterschiedliche Formen annimmt, das man aber als politisches Argument immer wieder entdecken kann. Man findet dann auf der anderen Seite genau ähm, radikal äh, Gegenvorschläge, wo Geld als ähm, Mittel des Sozialvertrags vollkommen politisiert werden sollte äh, und ähm, eine monetäre Souveränität im Prinzip zur Vollendung des Sozialvertrags führt. Fichte ist ja ein, ein ähm, wichtiges Beispiel. Aber dann auch ähm, eine Art und Weise, äh, wo man sehen kann, wie geldpolitische Forderungen mit Forderungen für ähm, republikanische Reformen im 19. Jahrhundert Hand in Hand gehen. Proudhon ist ein wichtiges Beispiel hier, ähm, wo man also sehen kann, wie populäre Geldreform ähm, dazu führen soll, dass Zugang zu Kredit selber republikanisiert wird. Marx wiederum ähm, lese ich im Buch als genau auf diese Tradition antwortend, als genau ähm, auf Proudhon ähm, reagierend. Und darauf hinweisen, dass eben diese Geldreformen letztendlich epiphomenal sind, dass sie also nicht in der Lage sind, die tieferen Strukturen der Wirtschaft zu verändern. So also eine, eine, eine Position, die sowohl kritisch gegenüber der der position ist, als aber auch skeptisch gegenüber der fichtigen oder Proudonschen-Position. Situation. Und dann letztendlich Keynes. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir doch mehr über Keynes reden werden, weil Keynes ist für mich jemand, der nicht so einfach in eine dieser Positionen passt, sondern ständig versucht, verschiedene Optionen zu kombinieren: Locke und Fichte zusammenzubringen, Marx und, und Locke zusammenzubringen ähm, und aus der Perspektive ähm, oft fehlverstanden wird, aber auch enorm produktiv ist als jemand, mit dem wir denken können. Okay, das nur ganz kurz zum, zum Überblick ähm, über das Buch. Ähm, ein paar kurze begriffliche Klarstellungen. Erstmal, was ist Geld? Was ist der Geldbegriff, mit dem ich hier arbeite? Ganz kurz gesagt, ähm, verstehe ich Geld hier als ähm, eine Form zirkulierenden Kredits oder eine Form zirkulierender Schulden. So also im gewisser Sinne ein Schuldschein, der in einer Gemeinschaft akzeptiert wird. Entweder auf der Basis von Vertrauen oder aufgrund eines staatlichen Gewaltmonopols und der Regel in der Kombination. Dieser beiden Faktoren. Das hat ähm, zwei direkte Konsequenzen. Ähm, die erste ist, dass die Geschichte, die ähm, weiterhin oft in ähm, VWL-Textbüchern äh, äh, ähm, auftaucht, nämlich dass man eine Entwicklung findet von Tauschhandel äh, zu Metallgeld zu Kredit, ähm, fundamental ähm, falsch ist. Und dass wir stattdessen eine Geschichte des Geldes haben und eine politische Geschichte des Geldes haben, die von Anfang an ähm, sich um Kredit dreht. Und Kredit hier hat ganz wichtige Verbindung zu Vertrauen, Glauben, Erwartungen. Die Zukunft ist immer ähm, Teil dieser Debatte. Eine weitere begriffliche Konsequenz ist, dass Geld eben kein Gegenstand ist, sondern eine Idee. Geld ist eine Art des kollektiven Glaubens, Kreditor, also das Wort für Kredit hat es schon mit drin, und ein Wertmaß in diesem Sinne. Wir benutzen zwar Gegenstände, um Geld zu repräsentieren, aber diese Gegenstände sind nicht wirklich Geld im engen Sinne. Ähm, genau wie das Geld zum großen Teil gar nicht als Währung existiert, sondern virtuell auf Bankkonten. Ja, also Geld ist immer eine Idee. In dem Sinne. Und genau deswegen ist Geld Ganz eng mit Machtfragen verwoben und nicht nur der Macht, die dadurch entsteht, ob man jetzt Geld hat oder nicht, sondern der tiefer gehenden Machtfrage, wer in der Lage ist, Geld zu schöpfen. Geldmacht in diesem Sinne ist die Macht zu entscheiden, wer Geld schaffen darf und wer es sich erwirtschaften muss. Und für mich bedeutet es das konkret, dass Geld immer in einem Spannungsverhältnis zwischen Vertrauen und Gewalt existiert. So eine rechtliche Institution, die aber auch auf Vertrauen beruht. Eine Geldordnung ist ein verfassungsrechtliches Projekt, das aber immer gleichzeitig auch eine Institution des kollektiven Glaubens ist. Mit engen Verbindungen wiederum zur, zur Zukunft und zur Erwartung. Ich schaue mir das Ganze aus der Perspektive der politischen Theorie an, mit vor allem einem Interesse an Fragen zu Sprache und politischer Sprache. Und Geld aus, aus der Perspektive wiederum, erscheint als ein linguistisches Projekt, als ein fragiles Projekt politischer Sprache. Also die, die, die, das Problem, was wir auch heute zu tun haben werden, wie wir dann am besten politisch über Geld reden, ist also nicht nur ähm, ein zweitrangiges Problem der Beobachtung, sondern fundamental ein äh, Teil dieses politischen Projekts des Geldes selber. Noch eine letzte äh, begriffliche Beobachtung ähm, und dann, dann äh, ende ich mit ein paar Fragen zur Gegenwart. Das heißt also für mich, dass Geld immer politisch ist, nie neutral und dass wir eigentlich nicht über die Endpolitisierung des Geldes reden sollten, sondern dass es präziser wäre, diesen Prozess als eine Politik der Endpolitisierung zu beschreiben. Was verschwindet ist also nicht Politik selber, sondern die demokratische Debatte über Politik, wiederum eine Verbindung zur Sprache. So also die Entpolitisierung des Geldes, die wir zum Beispiel seit den 80er Jahren bis zur Finanzkrise beobachten konnten, ist aus dieser Perspektive vor allem eine Entdemokratisierung. Das war oft ähm, im Hintergrund dieser Vorstellung des neutralen Geldes, aber manchmal findet man einige Leute, wie zum Beispiel den Volkswirt Rudi Dornbusch, die es dann tatsächlich explizit machen. So also hier ist ein Zitat, das Dornbusch äh, im Jahr 2000 gegeben hat, im Kontext ähm, der, der Europäischen Zentralbank, in dem er Geld, ähm, demokratisches Geld schlichtweg als schlechtes Geld beschreibt. Das war, glaube ich, so de, das, ähm, ein Statement, das diese Phase des entdemokratisierten Geldes sehr gut beschreibt. Ähm, das Bild, das äh, dieses entdemokratisierte Geld ähm, auf einer ähm, höheren Ebene der Reflexion oft hervorbrachte, ist die Vorstellung, dass es nicht so sehr einfach aus der Demokratie selber wirklich verschwindet, sondern dass die Demokratie selber sich einfach bindet. Ähm, dass also aus ähm, technischen Gründen Demokratien besser in der Lage sind, ihre eigenen Ziele zu erreichen, wenn sie in der Lage sind, ähm, ihre Hände zu binden. Das war gleich ein dominantes Bild wiederum in dieser, in dieser Phase und weiterhin Bild, das nicht ganz verschwunden ist, ähm, das aber für uns, ich glaube, seit der, zumindest seit der Finanzkrise und auf jeden Fall seit den äh, Corona-Maßnahmen, wo die Aktionen der Zentralbanken wiederum so offensichtlich wurden und so offensichtlich, wie immer schon gesagt hat, politisch äh, geladen hervortraten, ist es für uns sehr schwierig, ähm, dieses neutrale Bild rein zu akzeptieren. Und selbst in dem Bild der demokratischen Selbstbindung tauchen immer mehr Fragen auf. Also eine Lösung führt, löst ein Problem, aber führt zu einer ganzen Reihe an Folgeproblemen. Zum Beispiel, wer dann da genau diese Bindung wieder aufheben kann. Ob eine Demokratie in der Lage ist, sich wieder zu entbinden nach einer Selbstbindung und so weiter. Also das ist die Situation, in der wir uns heutzutage befinden. Ähm, eine Situation, die aus meiner Sicht gut beschrieben ist durch den Begriff ähm, des Interregnums, das ist also eine alte Geldverstellung des Geldes aus der Politik entfernt, entweder komplett neutral oder zumindest aus dem politischen Prozess selber entbunden aufgrund form der Selbstbindung. Ähm, nicht mehr unsere Realität beschreiben kann, nicht mehr die Komplexität der Aktion der Zentralbanken beschreiben kann, die nicht mehr einfach nur Zinssätze erhöhen oder unterfahren, sondern aktiv in sämtliche Finanzbereiche intervenieren durch Liquiditätsmaßnahmen, durch die ganzen Maßnahmen, die halt zum Beispiel in den Corona ähm, Maßnahmen offensichtlich wurden. Diese aktiven Zentralbanken passen nicht mehr in das alte Bild des neutralen Geldes. Und dennoch ist es nicht klar, was denn genau das neue Bild sein könnte, wie wir genau über eine, die politische Theorie des Geldes nachdenken können, auf eine Art und Weise, die demokratische Sprache wieder in diese Debatte hineinführt. Und meine Hoffnung ist, und ich bin mir sicher, dass wir äh, Teile davon im, im Gespräch irgendwie behandeln werden, dass diese historische Reise zu den verschiedenen Krisenschichten ähm, zumindest unsere politische Vorstellung und unsere politische Sprache bereichern kann uns ähm, aufführen kann, welche verschiedenen Positionen möglich sind und dass Positionen, die wir aus langer Zeit als entpolitisiert erachtet haben, wie zum Beispiel die Logsche-Position, selber eine gewisse politische Position beinhalten. Und wenn man das akzeptiert, dann kann man, glaube ich, eine produktive Debatte führen über die politischen Ziele, die wir durch Geld er erreichen wollen, aber auch die ähm, Grenzen der Geldpolitik, wo man dann einfach andere ökonomische Mittel, andere fiskalpolitische Mittel in Betracht ziehen sollte. Aber dafür muss man sich erstmal dieser, ähm, un, ähm, dieser, dieser neuen Funktion der Debatte über Geld als eine Debatte, eine fundamentale Debatte über Demokratie und Politik erstmal bewusst werden. Ich ende also hier und, äh, und freue mich auf das Gespräch erst mit Imme und dann mit dem Publikum. Ja. Äh, vielen Dank äh, durch, für diesen sehr schnellen Ritt durch, durch ein, ein sehr komplexes Thema. Ne? Also wir müssten uns, müssen uns jetzt ja eigentlich ähm, nochmal vergegenwärtigen, welche Krisen das eigentlich genau waren äh, zu den Zeiten ähm, äh, in den einzelnen Kapiteln und wie, wie sozusagen die Reaktion war ähm, oder die Erklärmodelle und wem jeweils, ähm, die, die welchen ethischen äh, und, äh, Ansichten und theoretischen Modellen oder Prämissen, äh, die, die die Denker, das waren ja alles Männer, äh, äh, ver verpflichtet waren. Ne? Ähm ich ich habe eine Frage, also bei Marx ist es ja so, das, das schreibst du so auch in der Einleitung, dass er zu der resignierten Erkenntnis gekommen ist, dass Geld immer dem Kapital verbunden ist und nie äh, dem Staat oder dem öffentlichen Interesse, wenn man das mal so formuliert, dem privaten, sondern nicht dem, dem öffentlichen Interesse. Ähm, was, was bleibt denn dann für eine Perspektive für die Demokratisierung oder für den tatsächlichen äh, ähm, Diskurs der, der politischen Gemeinschaft, nicht der Gemeinschaft von Kapitalbesitzern, sondern der gesamten politischen Gemeinschaft. Ja, das ist also eine der Entwicklungen, die man halt im Verlauf dieser Krisen ähm, entdeckt, dass halt Geld immer mehr als Kapital auftritt und immer weniger als wirklich rein konventionelle Institutionen, ähm, die durch Recht wirklich ähm, verändert werden kann. Und ich glaube, das ist durchaus äh, eine Beobachtung, die wir in der Gegenwart wiederfinden können, wo es halt selbst, ähm, wenn man sich die Corona-Maßnahmen anschaut, das Ziel dahinter war ja nicht, ähm, rein den Staat zu unterstützen oder die öffentlichen Finanzen zu unterstützen oder, um zynisch zu sprechen, noch nicht mal offensichtlich, dass es tatsächlich darin bestand, ähm, Bürger zu helfen, sondern es ging darum, einen Finanzkollaps abzuwenden. Es ging also darum, dass äh, das Finanzsystem Unterstützung brauchte und dass Zentralbanken ähm, radikal eingetreten sind, genau um Liquidität zur Verfügung zu stellen, im Interesse des Finanzwesens. Mhm. Was eigentlich gut in diese sehr skeptische Position, die Marx uns zur Verfügung stellt, äh, passt. Was bleibt da noch? Es sind, glaube ich, zwei Sachen. Das erste ist, dass Geld selbst wenn es durch die Interessen des Kapitals geleitet ist, immer dennoch regiert werden muss. Es braucht also jemanden, der Entscheidungen trifft über die Regierbarkeit und fundamentale Entscheidungen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ob Liquidität zur Verfügung gestellt wird und wer diese Liquidität zum Beispiel bekommt. Zutiefst politische Entscheidungen. Mhm. Selbst wenn man also davon ausgeht, dass diese Entscheidungen letztendlich im Interesse des Kapitals getroffen werden, sind das... Entscheidungen der, der Regierbarkeit des Kapitals ähm, und Entscheidungen, die vor allem in öffentlichen Institutionen getroffen werden, wie zum Beispiel in Zentralbanken. Mhm. Ähm, das Zweite ist, dass also das Finanzwesen trotz der eigenen Macht aus meiner Sicht zutiefst abhängig ist, genau vom Staat. Also nicht offensichtlich, dass die Abhängigkeit nur in eine Richtung verläuft, das also dass nur der Staat vom Finanzwesen abhängig ist, was natürlich auch der Fall ist, sondern gleichzeitig bedarf das Finanzwesen natürlich erstmal der, der Macht der Krisenregierbarkeit die in Zentralbanken existiert, dass also in Krisen ähm, auf einmal alle Finanzmarktakteure zu den Zentralbanken schauen und, und äh, auf Rettung warten. Aber auch im tagtäglichen Ablauf des Finanzwesens spielen zum Beispiel die Schulden, die Staaten äh, zur Verfügung stellen, die, die, die sogenannten risikolosen Staatsschulden, eine absolute fundamentale Rolle, ohne die das ganze Finanzwesen gar nicht existieren könnte. Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, in der die ganze Marxische Analyse eigentlich zutrifft, und es dennoch aber ein Abhängigkeitsverhältnis gibt vom Finanzwesen gegenüber des Staates. Und im Staat laufen dann ganz spannende Debatten ab über die Demokratisierung der Zentralbanken und die, die politischen Faktoren, die diese Zentralbanken in Betracht ziehen sollten, wenn sie diese Entscheidung treffen. Das heißt also, wir bewegen uns nicht in einem, in einem Rahmen, in dem ähm, politische Akteure komplom frei handeln können, ohne die Interessen des Kapitals in Betracht zu ziehen, sondern vielmehr, dass selbst in dieser sehr beengten Konstellation. Also ich will das nicht romantisieren. Das ist wirklich eine sehr unangenehme Situation, in der wir uns befinden. Dennoch enorm wichtiger politischer Entscheidungen getroffen werden müssen und die können durchaus komplett unterschiedliche Resultate hervorbringen. Ja, ähm, das äh, das äh, leuchtet ein. Es, also man sieht das ja auch daran, dass also als ähm, die Politik hat damals 2008 auf Draghi geguckt und als Draghi den Satz gesagt hat, yes, we will do whatever it takes, was immer nötig ist, dann konnte die Politik auch wieder einhaken und, und handeln und wusste, wir haben jetzt eine Grundlage, auf der wir handeln können. Also da, ich glaube, diese Szene, die, die spiegelt das ganz, äh, illustriert das ganz gut, äh, was du sagst von dieser gegenseitigen Abhängigkeit. Aber bei der demokratischen Gestaltung geht es uns ja eigentlich um Gestaltungsfreiräume. Na, also ähm, und woher, woher kommen die? Wir, wir verbinden Gestaltungsfreiraum eigentlich mit, mit ähm, öffentlichen Schulden, also mit öffentlicher Kreditaufnahme, also mit, mit Gestaltungsspielraum. plus da geht es ja nicht nur um Geldpolitik, da geht es ja auch um Steuerpolitik. Also dass man eben sagt, der, der Staat muss sich verschulden, weil er eben ja, lieber das tut, als Steuern zu erheben. Es ginge ja, von den großen Kapitalbesitzern Steuern zu erheben. Und wie also wo ist da sozusagen die, die Grenze zwischen dem, dem was äh, zwischen Geldpolitik also oder de, also der politischen Debatte über Geldpolitik und der politischen Debatte über Steuerpolitik? Wenn allein, wo man genau diese Unterscheidung diese Grenze zieht, das ist, mhm. glaube ich, eine interessante Frage in dieser Debatte. Mhm. Es ist ja keine natürliche Unterscheidung, mhm. es ist keine offensichtliche Unterscheidung, wie man genau jetzt Fiskalpolitik von Geldpolitik unterscheidet. Und wiederum, die, die, die Corona-Maßnahmen sind das beste Beispiel dafür, aber es gibt eine ganze Reihe an Maßnahmen, die genau die Aktion der Zentralbanken in den letzten 10, 15 Jahren charakterisieren, wo es dann eben nicht mehr um einfach das Setzen von Zinsen geht, sondern Interventionen, die... Na, eigentlich fiskalpolitische Dimensionen haben. Ja. Und ähm, wenn man also diese Unterscheidung zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik nicht als eine technische Unterscheidung sieht, nicht als eine natürliche Unterscheidung, sondern als selber eine politische Entscheidung mit enormen Konsequenzen, nämlich welche Methoden der politischen Legitimität sind erforderlich. Also wir sind alle davon überzeugt, dass ähm, Steuern nur ähm, äh, in dem Kontext demokratischer Deliberation ähm, legitimiert werden können. Dass also eine Zentralbank, die nicht durch ein gewähltes Parlament äh, bestimmt ist, nicht in der Lage ist, neue Steuern einzuführen. Das ist einfach einer der Grundsätze des politischen Systems. Wir ähm, also sofort, wie, die wie genau die Unterscheidung gezogen wird zwischen Geld und Fiskalpolitik, ganz unterschiedliche politische Prozesse hervorruft. Und ich glaube, wiederum eines der Zeichen des Interregnums ist, dass ähm, die Zentralbanken aus dem alten sehr ähm, eingeengten äh, Verständnis herausgewachsen sind und inzwischen mhm. Funktionen angenommen haben, die ähm, nahezu fiskalpolitisch sind, die aber weiterhin, die, die aber die fiskalpolitische Legitimation eben nicht besitzen oder um es positiv auszudrücken, es gibt immer mehr Hoffnung, dass ja halt Zentralbanken eigentlich nahezu fiskalpolitische Aktionen durchführen könnten, wie zum Beispiel, wenn es um die Energiewende geht und dann, dann gibt es natürlich Fragen dann, okay, aber was sind denn die Legitimationsmaßnahmen, die dahinterstehen? Wie können wir diese Maßnahmen, die wir eigentlich wollen, so legitimieren, dass sie tatsächlich erfolgreich sind? Ja, das, das war eigentlich die andere Frage, die ich hatte. Ich habe jetzt in deinem Buch das, Kapital, das Kapitel zu Keynes und äh, in, in, in der globalen, also wie geht man eigentlich mit, mit Geldpolitik in einem globalen äh, Zeitalter äh, um? Ähm, aber die Frage, äh, also das ist, wäre die eine Frage, also, äh, aber die, die stelle ich erstmal zurück. Die, die eigentliche Frage, die ich stellen würde, ist, was wäre denn aus deiner Sicht eine Geldpolitik oder eine Zentralbankpolitik, die eben ähm, äh, sich am Gemeinwohlinteresse orientieren würde. Also zum Beispiel eine, eine sozialökologische globale Geldpolitik, die den, die, die Transformation äh, ähm, befördern wird. Was, was wäre denn, wie, wie müsste die aussehen? Oder ist es, geht es dir gar nicht so sehr darum, wie die Geldpolitik aussieht, sondern wie, wie man zu einer Geldpolitik kommt, die das dann eben äh, ermöglicht? Ja, also im Buch ähm, argumentiere ich so auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Ähm, auf der einen Ebene geht es mir einfach darum, ähm, bessere be begriffliche Unterscheidungen, bessere Instrumente zur Verfügung zu stellen, wie wir denn diese Debatten führen können. Ne? Das ist also der, der, äh, der, der Hauptteil des Buches. Im, ähm, im Schlusswort allerdings ähm, spreche ich dann nicht als Historiker, sondern als jemand, der selber als Bürger an diesen Debatten teilnimmt und als politischer Theoretiker ähm, sich darüber Gedanken gemacht, genau wie denn andere äh, Zentralbankinstitutionen äh, aussehen könnten. Aus meiner Sicht ist, glaube ich, das Wichtigste zu erkennen, dass die Debatte eigentlich festgefahren ist zwischen zwei Positionen die äh, nicht sehr hilfreich sind. Auf der einen Seite die Position, die eigentlich weiterhin ähm, auf die Unabhängigkeit der Zentralbanken besteht mhm. und ähm, eigentlich sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut und genau aufgrund dieser, dieser bröselnden Legitimation umso stärker darauf besteht, dass mhm. halt die ganzen Aktionen vollkommen unpolitisch sind, dass da nichts äh, passiert, was irgendwie politisch relevant ist, dass es rein technische Entscheidungen sind. Und dann gibt es dann die Gegenreaktion darauf, die darauf besteht, okay, wir müssen einfach die Unabhängigkeit der Zentralbanken abschaffen und die Zentralbanken eigentlich wieder vollkommen in die Exekutive oder Legislative integrieren. Hm. Ich glaube, das sind zwei nicht sehr hilfreiche Gegensätze. Und stattdessen ist es, glaube ich, produktiver, über die Demokratisierung der Zentralbanken ähm, erstens darüber nachzudenken, wie wir genau das Allgemeinwohl besser repräsentieren können. Das wäre so also eine Debatte eigentlich, wie man die Zentralbanken intern demokratischer machen könnte. Das ist zum Beispiel, wer, wer sitzt da am Tisch und trifft Entscheidungen? Welche Stimmen sind vertreten und welche Stimmen fehlen? Das ist also ein Beispiel, zum Beispiel, wie man auf diese Dominanz des Kapitals in kleinen Schritten reagieren könnte. Das ist also nicht nur äh, die Interessen des Finanzwesens ähm, repräsentiert werden, sondern vielleicht auch Leute, die ihren Job verlieren werden durch einen Anstieg der Zinsen. Also das wäre eine, eine Möglichkeit. Da gibt es eine ganze, ganze äh, ganz reiche, spannende Literatur in der politischen Theorie über alternative Formen der Demokratie außerhalb des existierenden, kind of legislativen äh, Modells des Parlamentarismus. Wie kann man einfach Institutionen generell demokratisieren? Zentralbanken sind so aus meiner Sicht äh, aufgrund der enormen Macht, die sie haben in unserem politischen System, ein offensichtlicher Kandidat, um diese Debatten zu beginnen. Mhm. Gleichzeitig aber auf einer viel strukturelleren Ebene muss man, glaube ich, über diese Abhängigkeit zwischen Kapital und Staat, die wir eben besprochen haben, äh, im Kontext des Geldwesens nachdenken. Ein Großteil der Abhängigkeiten zum Beispiel, was eine Zentralbank machen kann, wie ihre Hände gebunden sind und was der, der ähm, Aktionsraum ist, äh, ist dadurch diktiert, dass ähm, die Zinsen durch ein privates Bankensystem letztendlich an die Konsumenten und Bürger überliefert werden. Dass es also nicht so ist, dass eine Zentralbank tatsächlich direkt auf die Wirtschaft handeln kann, sondern immer abhängig ist von Banken. Also jeglicher, Ko jeglicher Versuch, das Kreditwesen zu kontrollieren, entweder einzuschränken oder zu expandieren, mhm. inklusive in, in Klimafragen, hängt immer davon ab, ob es im Interesse der Banken ist, das jeweils umzusetzen. Mhm. Wir sind also abhängig von so einem Übersetzungsmechanismus, der ursprünglich vielleicht einen durchaus ähm, plausiblen Grund hatte, dass wir eine, eine Funktion aus Effizienzgründen ausgelagert haben, die uns aber inzwischen in ein Abhängigkeitsverhältnis äh, gezwungen hat. Also wenn man über Demokratisierung des Geldes aus der Perspektive nachdenkt, geht es gar nicht so sehr um die, äh, das Design der Zentralbanken, als vielmehr das Design des Geldwesens selber. Was, wie sollte das Geldwesen strukturiert sein, damit Zentralbanken besser in der Lage sind, nicht nur die Interessen des Finanzwesens umzusetzen, sondern breitere Vorstellungen des Gemeinwohls einzubauen. Also das ist halt so eine Debatte, eine eher technische Debatte, die aber auch ähm, sehr aktiv ist zurzeit, wo es dann darum geht, ähm, wie ähm, neue Formen des öffentlichen Kredits, des, äh, des öffentlichen Geldwesens eigentlich so als parallele öffentliche Infrastruktur eigentlich aufgebaut werden müssten. Dass also das ganze Geldsystem eigentlich privatisiert wurde und weiter immer stärker privatisiert wird. Und das ist dazu führt, dass wir also eine fundamentale öffentliche Infrastruktur des demokratischen Lebens ähm, aus öffentlicher Hand gegeben haben. Und um das zu bekämpfen, muss man entweder durch starke Regulation dem entgegensteuern oder vielleicht sogar parallel auch alternative öffentliche Infrastrukturmodelle zur Verfügung stellen, wo man also eine Bürger in die Lage versetzt. Ähm, direkt mit Zentralbanken in Kontakt zu treten ähm, oder zum Beispiel Kredit, Kredit zu bekommen, der nicht aus rein privater Hand kommt, der nicht allein auf, äh, aus Profitgründen gegeben wird, sondern aus ähm, anderen Gründen, sei es ähm, ähm, na, irgendwelche äh, äh, Betrachtung der Ungleichheit. Dass wir mhm. denken, dass hier gibt es einfach Regionen, aus denen Banken sich vollkommen ähm, herausgezogen haben und die dadurch keinen Zugang mehr zu Kredit haben. Und da muss einfach öffentliche Infrastruktur diese Leistungen oder aber auch zu gesellschaftlichen Projekten, die wir unterstützen wollen, die aber nicht profitabel sind aus, aus Sicht der Bank, wo dann einfach die Rolle des öffentlichen Kredits wäre, diese Lücke zu schließen. Und wenn man das macht, dann sind auf einmal die Handlungsspielräume der Zentralbanken auch komplett anders. Also öffentliche Kredite als ein Gestaltungsinstrument und nicht ähm, also Kredite oder ja doch Kredite, die jetzt die in der Corona-Krise beispielsweise die, die Regierung ja privaten wirtschaftlichen Akteuren gegeben hat, einfach um den Status quo zu erhalten, aber mit, mit geringem Gestaltungsanspruch. Ne? Und eben nicht nur öffentliche Kredite, um ein ökonomisches Problem ja. zu lösen, mhm. was natürlich auch der Fall ist, sondern es sind ja gleichzeitig sein, Versuche, diese Abhängigkeit ein bisschen zu lockern. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich interessant. Wie, wie, stell, wie würdest du denn dann Kryptowährungen ein? ordnen, Weil aus, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind dann ja Kryptowährungen eigentlich eine, eine, ein Weiterdrehen des privatisierten Umgehens mit dem Geldwesen ne? und nicht im Sinne, weil es geht ja um Einzelpersonen, die in der Lage sind, sich, sich an Kryptowährungsschürfung zu beteiligen, aber es ist ja keine äh, Struktur, die, die ein öffentliches Interesse voranstellt. Ne? Oder? Ja, genau. Also man sieht halt in Krypto genau diesen Kampf eigentlich zwischen dieser Vorstellung des des privaten Geldes ähm, und auf der anderen Seite dann aber diese ganzen Projekte von Zentralbanken über Central Bank Digital Currencies, ähm, der Versuch, diese, die neuen digitalen Geldformen wieder in die öffentliche Hand zu bringen. Und das sind so zwei unterschiedliche Vorstellungen, die durchaus zeigen, dass irgendwie die Technologie selber ähm, mehr Handlungsspielraum erlaubt, als, äh, als man es meistens denkt. Es also, das das hängt einfach vom, vom äh, Design der, des, äh, der Technologie ab, was man dann genau möchte. Wenn man das natürlich als privates, äh, dezentralisiertes, äh, entdemokratisiertes Zahlungsmittel entwirft, dann hat es genau den Effekt. Ne? Ich glaube, was, was, was zu Krypto interessant ist, dass die Vorstellung, dass es tatsächlich eine private Form des Geldes ist, sehr dominant war in den ersten Jahren nach der Finanzkrise und Krypto mhm. im Prinzip genau als so die, die private Gegenantwort auf die Krise des Interregnums, auf die ich verwiesen habe, erschien. Mhm. Dass aber diese Vorstellung eigentlich komplett in den Hintergrund getreten ist, genau weil Krypto so erfolgreich war als spekulatives Investmentprojekt und das mhm. dann genau die Preissteigerung äh, dazu geführt hat, dass es eben nicht mehr als Geldmittel plausibel ist. Also man möchte einfach nicht... Äh, mhm. äh, mit Geld umgehen, das irgendwie 1000% Prozent hoch und runter gehen kann. Ja. Ähm, da gibt es also eine interessante Spannung zwischen der Vorstellung des, äh, von Krypto als privates äh, Geld, oder weiter Schritt zur Privatisierung des Geldes und auf der anderen Seite ähm, ja, einfach der, der, der, des spekulativen Elements. Ja, genau. Ich denke, das spekulative Element hat ja gerade viele angezogen. Also nicht nur, dass die Vorstellung, man hätte da etwas Sicheres, sondern eben etwas, was sozusagen den, den Kräften, denen man jetzt misstraut, seit der Finanzkrise entzogen ist, sondern eigentlich hat es das dann ja potenziert, weil die Finanzkrise ist ja auch durch Spekulation mit, mit ähm, ungeeigneten Objekten sozusagen entstanden. Ja, ja, ja. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, und das macht es wieder spannend für äh, jemanden wie mich, der sich das aus politisch-theoretischer Perspektive anschaut, ist, dass... Ähm, nicht die tatsächliche Struktur des Kryptomarktes, aber die Rhetorik des Kryptomarktes auf einmal um Demokratie und ähm, Zugang dreht. Ja. Das also diese ganzen ähm, wie, ähm, Versuche, Krypto und andere Investiz spekulative Investitionsmöglichkeiten breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen, Hand in Hand ging mit der Sprache der Demokratie. Was natürlich pervers ja. ist aus meiner Sicht. Ähm, ja. aber, aber durchaus ähm, interessant ist, weil es, glaube ich, irgendwie, also erstmal irgendwie so ein, ein kritisches Defizit, glaube ich, aufgreift, mhm. dass da irgendwas fehlt. Und, äh, und auf der anderen Seite, ähm, wenn man das positiv lesen möchte, zumindest die Sprache der Demokratie in die Debatte zurückbringt, äh, wo dann die Aufgabe ist, das Demokratieverständnis zu äh, erklären und äh, zu vertiefen und wegzukommen von diesem sehr... Ähm, einer privatisierten neoliberalen Modell äh, der Demokratie als Spekulation ähm, hin zu einer Vorstellung der Demokratie als Gleichheit mhm. oder als, als mhm. diese öffentliche Komponente wieder hinzuzubauen. Aber zumindest gibt es eine Debatte über Demokratie mhm. äh, statt ähm, dieses Zitats, was ich gezeigt habe, dass äh, Demokratie und Geld einfach vollkommen unterschiedliche Projekte sind, die man am besten weit voneinander entfernt hält. Ja, ja. Aber wenn man das so formuliert, also auch, was du gesagt hast, was wäre eigentlich eine, wie würde eine Zentralbank agieren können, die, die sich dem Gemeinwohl oder dem Allgemeinwohl und auch der Demokratie verpflichtet fühlt, wenn man, dann würde man doch aber die Zentralbanken trotzdem als unabhängige Institutionen sehen. Oder würde man sagen, geht eine, geht diese, also die Frage ist ja, wie müsste eine, eine solche äh, Zentralbank strukturiert sein? Du hattest gesagt, sie bräuchte Stimmen oder eben Wissen, also Akteure in der Zentralbank, die die Interessen der, der Benachteiligten äh, vertreten oder eben auch derer, die keine Stimme haben. Also die Diskussion, die wir jetzt in der Europäischen Zentralbank haben, mit dem, also dass eben die äh, EZB auch Klimapolitik eigentlich befördern äh, müsste. Ähm, und Klima hat ja keine Stimme, interessiert sich ja eigentlich auch nicht für uns, ist ja andersrum. <lacht> ähm, aber wäre. Müsste es dann trotzdem eine unabhängige Zentralbank sein, um eben zum Beispiel auch ein Korrektiv jetzt aus der Perspektive dieser Ziele einer, gegenüber einer Regierung zu sein? Oder müsste, müsste, würde eben Demokratisierung der Zentralbank bedeuten, sie ist dann doch im Parlament unterstellt? Ich würde die, ähm, das Problem auf zwei unterschiedliche Arten angehen. Der erste, das erste Punkt wäre nicht einfach von dem Modell der Zentralbank als Vertreter der Interessen des Kapitals umzuschwenken zu einer Vorstellung der Zentralbanken als äh, Vertreter des, des generellen äh, Wohlfahrts, sondern stattdessen ähm, die Entscheidung innerhalb der Zentralbanken als politische Kämpfe zu verstehen, als ähm, äh, permanente äh, Versuche, Koalitionen zu bilden und... Dispute über die distributiven Folgen der Geldpolitik über die die Geldmacht, die ich besprochen habe, diese Macht der Geldschaffung, die tatsächlich dann idealerweise in den Zentralbanken ausgekämpft wird. Also ich will gar nicht irgendwie ähm hoffen, dass da letztendlich in den meisten Fällen tatsächlich das Gemeinwohl gewinnt. Aber zumindest gibt es den Kampf, wo das Gemeinwohl wie ein Teil dieser oder zumindest ein, verschiedene Vorstellungen des Gemeinwohls Teil der Debatte sind. Mhm. Und das führt das glaube ich, weg von der Vorstellung eben, dass diese Entscheidungen rein technisch sind. Natürlich haben die eine enorm, eine zutiefst technische Komponente. Und wir brauchen Leute in Zentralbanken, die diese technische Kompetenz haben. Aber ein Großteil der Entscheidungen sind natürlich auch politische Entscheidungen mit äh, distributiven Folgen. Und ja. diese Kämpfe sollte man eigentlich, aus meiner Sicht, könnte man zumindest produktiv in den Zentralbanken selber rekreieren. Ähm, das führt zu, zu dem zweiten Punkt über Unabhängigkeit. Denn aus meiner Sicht wiederum ist es, glaube ich, ähm, zu schnell reagiert, einfach den Begriff unabhängig einfach beiseite zu schieben und Zentralbanken komplett ähm, in die Legislative zu integrieren, sondern für mich ist vielmehr die Frage, unabhängig von was, von wem. Mhm. Da gibt es also durchaus, glaube ich, ne, äh, ein gutes Argument, dass man wir im Prinzip Zentralbanken haben, die nicht genügend unabhängig sind zurzeit, weil sie eben enorm abhängig sind vom Finanzwesen, eigentlich die Interessen des Finanzwesens äh, vertreten. Also wenn man über unabhängige, demokratische Zentralbanken nachdenken möchte, dann sollte man sich Gedanken machen, wie man eben nicht nur Zentralbanken gegenüber der Legislative immunisiert und äh, abschottet, sondern gleichzeitig auch von den offensichtlichen Versuchen privater Finanzmarktakteure, die Entscheidung zu beeinflussen. Hm. Ähm, das ist also vielmehr, äh, glaube ich, eine, eine, eine produktivere Art und Weise, über Demokratie und Unabhängigkeit gleichzeitig nachzudenken, anstatt die beiden gegeneinander zu setzen. Mhm. Aber die Ziele, die dann so eine demokratische, unabhängige Zentralbank äh, verfolgen sollte, die würden dann schon aus dem demokratischen Diskurs im Parlament, in der Gesellschaft entstehen. Ne? Das wäre dann ja die, die legitime Grundlage für das Handeln der, der Zentralbank. Aber ja, ich glaube halt weiterhin genau diese Vorstellung des Mandats her, dass also Zentralbanken ein gewisses Mandat ähm, äh, erhalten und dass dieses Mandat eben durch die äh, Legislative äh, legitimiert wird. Aber innerhalb eines gewissen Mandats ähm, kann man immer noch so viele ja. unterschiedliche Entscheidungen treffen. Und ja. ich glaube, das ist halt das Problem. Ich glaube, in Amerika ist es noch viel interessanter, weil in den USA eigentlich das Mandat ähm, aus gewisser Sicht äh, viel ähm, stärker an der Gleichheit orientiert ist als äh, im europäischen Kontext. Im europäischen Kontext ist der, der, das Hauptmandat Preisstabilität und dann gibt es eine Reihe an sekundären Mandaten, aber es ist hauptsächlich Preisstabilität. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass die Zentralbank dieses Mandat erfüllt und sich hauptsächlich um Preisstabilität kümmert und nicht so sehr um die potenziellen Folgen auf Arbeitslosigkeit. Ja. In den USA hingegen ist das Mandat selber Preisstabilität und Maximum Employment. Mhm. Mhm. Aber im tagtäglichen tag Handeln der Zentralbanken, klar, es macht einen Unterschied und es gibt durchaus Studien, die zeigen, dass also dieses Dual Mandate ähm, gerade im Vergleich zu Europa dazu führt, dass die, die amerikanische Zentralbank vielleicht ein bisschen mehr auf Arbeitslosigkeit schaut als als die EZB, aber dennoch gibt es so viele Möglichkeiten, da Wege drumherum zu finden. Ähm, also zum Beispiel haben die meisten amerikanischen Zentralbanker haben das Mandat einfach schlichtweg umformuliert als Maximum Sustainable Unemployment was also gar nicht im Text selber drinsteht, aber vollkommen akzeptiert ist inzwischen. Das heißt, yes, man braucht immer noch das Mandat, man braucht weiterhin diese demokratische Legitimation, die tatsächlich durch das Parlament kommt, aber das ist eben nicht genug, denn die Entscheidung, die technischen Entscheidungen selber sind ähm, so wichtig und ähm, so ähm, die haben so, da gibt es so viel Flexibilität, wie man das Mandat dann am besten erfüllt, wie man es genau definiert und wie man es dann erfüllt. Das ist also, dass man jemanden braucht, der halt wirklich da auf die, ich meine, auf die Finger schaut äh, und, und genau beobachtet, wie dann genau die Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Äh, aber dann habe ich doch noch eine Frage. Ähm, also wenn ich jetzt ähm, in, an unser Jahrhundert denke, ne, wo wir ja vor globalen Herausforderungen stehen, die eben auch ein global abgestimmtes Vorgehen eigentlich brauchen, wo das unmittelbare Problem, was dann natürlich sofort auftaucht, die, die extreme Ungleichheit zwischen den globalen Akteuren ist. Ne, also ein Land wie Mali versteht sich nicht als globaler Akteur. Ja? Äh, ein Land wie die USA wird von außen als globaler Akteur gesehen, aber handelt eben natürlich auch im Eigeninteresse. Ja? Ähm, wie wie kann, es dann, kann es denn in dem Sinne eine globale demokratische Geldpolitik äh, geben? Und hinzu kommt ja auch noch, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir es mit Finanzmärkten zu tun haben, wo ja die unumstrittene globale Leitwährung der US-Dollar ist. Also das ist die eine Frage und die Teilfrage, die sich da vielleicht anschließt, ist, wäre es denn leichter, eine, eine ähm, konstruktive, gestaltende äh, globale Geldpolitik zu haben, wenn es jetzt mehrere Leitwährungen gäbe? Also wenn dann noch der Euro dazukäme oder der, äh, der Renminbi? Also. Ja. ja, danke. Das ist eine ganz wichtige Frage, die eigentlich aus meiner Sicht ähm, im Prinzip so das Gegenstück ist mhm. zu diesem Versuch, Debatten über Zentral, die Unabhängigkeit der Zentralbanken auf ein tieferes Niveau zu bringen, nämlich das Bankenwesen. Man könnte genau denselben Punkt machen, dass eben die Debatte auch die globale Dimension eigentlich verpasst. Also wenn wir einfach nur über das Verhältnis zwischen Legislative und Zentralbanken reden, ähm, wir überhaupt kein, äh, kein Verständnis der der globalen Dimension zeigen und für mich ist es äh, das, das Keynes Kapitel ähm, ein, ein Versuch ähm, genau über diese globale Dimension ähm, stärker nachzudenken das aus meiner Sicht äh, im Prinzip eigentlich die größte Herausforderung ist noch viel größer als alles was wir über das bisher besprochen haben ist die Tatsache dass das Kapital nicht nur äh, enorm einflussreich ist sondern vor allem global ist wohingegen die Geldpolitik weiterhin entlang der Leitlinien von nationalen Währungen fungieren. Mhm. Und man könnte natürlich sagen, ah, aber es gibt den Dollar und der Dollar eigentlich, ja, das Problem da ist, glaube ich, noch vertieft, ähm, dadurch, dass der Dollar sowohl eine nationale Währung ist, als auch eine globale Währung. so dass die Entscheidung der amerikanischen Zentralbank auf der einen Seite durch ein ähm, Mandat legitimiert äh, ist, das in der amerikanischen Verfassung verwurzelt ist und rein ähm, amerikanische ähm, Aspekte erlaubt, ja. mhm. auf der anderen Seite die Entscheidung immer ganz offensichtlich natürlich ähm, global getroffen werden, also die, die, mhm. die Federal Reserve ist ganz klar eine de facto ähm, Zentralbank der Welt und die Spannung zwischen diesen beiden Sachen, dass also ein Land wie Mali auf einmal eine Geldpolitik empfängt, auf sie keinen Einfluss haben, mhm. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber die, selbst die Federal Reserve noch nicht mal sagen kann, dass sie das Interesse Malis in Betracht ziehen weil das tatsächlich eine Verletzung der amerikanischen Verfassung wäre. Das ist, glaube ich, eine gut, ein gutes Beispiel, einfach wie stark die Spannung in dem, in dem aktuellen System ist. Und ich glaube, im Gegensatz zu diesen Sachen zur Demokratisierung der Zentralbanken in einem gewissen Währungssystem, wo, wo, ich, ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass wir durchaus interessante Mittel haben und institutionelle Innovationen haben, wo man zumindest eine Demokratisierung als Prozess in, in, in Gang bringen kann. Auf der globalen Ebene ähm, es ist es viel schwieriger zu sehen, wie man das System irgendwie demokratisieren könnte. Das sind also viel, viel zu tief strukturelle Fragen. Und Keynes hat sich damit auseinandergesetzt mit der Forderung, dass also eine Welt äh, des globalen Kapitals eine Weltwährung erfordert. Mhm. Also nicht nur ähm, nicht die Währung eines Landes als Weltwährung haben sollte. Also die Tatsache, dass Bretton Woods das Dollarsystem produziert, war einer der größten Verluste von Keynes in diesen Debatten. Und aber auch, glaube ich, skeptisch wäre gegenüber einer Welt, in der es mehrere Währungen geben könnte. Mhm. Glaube ich, aus seiner Sicht das Problem nicht lösen und eigentlich nur so eine strategische Komponente hinzufügen, die eigentlich die Geopolitik dann explizit in das Geldwesen reinbringt. Mhm. Sondern sein Argument, weil das also eine Welt, wenn man, wenn man globales Kapital haben möchte, dann braucht man eine Weltwährung. Mhm. Und diese Weltwährung muss eine neue Währung sein und nicht eine Weltwährung des existierenden Landes. Und das war sein ganzer Vorschlag, er eine ganze ähm, institutionelle Ebene ähm, äh, entworfen hat, wie das dann genau ablaufen könnte. Und das ist, das ist natürlich ähm, abgelehnt worden in Bretton Woods. Aber es taucht immer wieder auf, inklusive 2009 im Zug der, der Finanzkrise und auch immer wieder heute ähm, mhm. taucht es auf als, als Vorstellung, gerade weil es eben nicht realisiert ist. Das Perverse ist natürlich, dass wir so viel weiter von entfernt sind, dass sowas realisiert werden könnte. Also als Keynes äh, 44 darüber nachgedacht hat, war es im Kontext in Weltkriegs, in einer komplett anderen Welt, in der die ganze ähm, Dekolonisierung noch nicht stattgefunden hatte, in der Kapital zu dem Zeitpunkt radikal reduziert wurde. Und selbst in dem Kontext hat Keynes das Argument verloren. Mhm. Die Vorstellung dass wir heute in der Lage sind, in einer Welt, in der es wirklich komplette Mobilität des Kapitals gibt, keine Capital Controls, ähm, in der die Geopolitik so viel komplexer ist, dass wir in der Lage sein könnten, die Institution der globalen Währung aufzuziehen, schwer vorstellbar. Und dennoch, aus meiner Sicht hat Keynes recht, das ist einfach die einzige Möglichkeit ist, das Ganze zu stabilisieren. Ähm, solange wir das nicht haben, sind wir immer wieder in dieser ähm, sehr unangenehmen Situation, ähm, wie, auf die wir im, im Kontext von Mali verwiesen haben, dass ein Großteil der Welt unter einer Geldpolitik arbeitet, auf die sie keinen Einfluss haben und das gleichzeitig das amerikanische Politiksystem enorm überlastet ist, weil es äh, unter dieser Spannung zwischen globalen Verantwortungen und ähm, der, der, des Mandats der der verfassung vielleicht noch bevor wir ähm, auf die fragen des, des publikums eingehen das sind nicht viele aber aber komplexe <lacht> und zum teil auch sehr lange fragen oder komplexe fragen muss man ja auch erklären ähm, noch eine frage ähm, progressive ideen setzen sich ja nicht gleichmäßig und so, äh, gleichzeitig äh, durch in allen ländern ne? das ist ja eines der probleme die wir haben bei wenn wir versuchen, globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Gibt es denn Spielräume für, für die Demokratisierung von Zentralbankpolitik oder Geldpolitik in einzelnen Ländern mittlerer Größe oder ist es eigentlich gar nicht möglich angesichts der globalisierten Finanzmärkte und, und der, der Abhängigkeit auch von, von Ländern vom Rating vom, ne, durch die privaten Agenturen? Würde das nicht sofort bestraft, sozusagen? Also ich glaube, es gibt viel mehr Handlungsspielraum, als ähm, wir uns oft vorstellen, äh, inklusive, weil diese ganzen technischen Entscheidungen eben nicht nur technisch sind, sondern durchaus immer mehr als eine Lösung zulassen. Also selbst wenn man letztendlich Liquidität dem Finanzmarkt zur Verfügung stellt und im Prinzip die Interessen des Kapitals befriedigt, gibt es ganz unterschiedliche Art und Weise, das zu machen. Uh, und es macht einen Unterschied, welche dieser Optionen wir, wir verfolgen. Ich glaube, es gibt durchaus ähm, Spielraum, ohne jetzt ähm, das äh, Verhältnis zwischen Kapital und Staat komplett umdefinieren zu müssen. Dennoch innerhalb der existierenden Strukturen einfach progressivere ähm, politische und ökonomische Entscheidungen zu produzieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Debatte, die zurzeit stattfindet, im Kontext der Inflation, wie wir da genau am besten darauf reagieren sollten und es macht einfach einen Unterschied, ob wir einfach die Zinsen äh, immer weiter hochfahren und ganz explizit und intentionell Arbeitslosigkeit äh, produzieren oder ob es alternative äh, Mittel gibt, durch die wir effektiver eigentlich die Inflation bekämpfen könnten, ohne diese Arbeitslosigkeit äh, zu kreieren. Das ist also Nichts, was irgendwie das System in Frage stellt, und dennoch hat es einen enormen Einfluss auf ähm, das Leben von Millionen von Leuten. Ja, also das also heißt, bei der dass Webers Arbeit ist ja ganz, ganz wichtig ja. als ein Beispiel davon. Ja, also das heißt, äh, man muss es nicht gleich so nennen, äh, aber man hat, man hat äh, Spiele, also wegen der der der der, du ja, die politische Sprache zu Geld ist ja extrem sensibel. Ne? Äh, aber man hat Handlungsspielräume auch wenn man es nicht outright dann direkt Demokratisierung und Umsturz <lacht> sozusagen. Ja, äh, und in dem Kontext brauchen wir einfach auch Ökonomen, die sowohl technisch argumentieren können und gleichzeitig willig sind, eine Sprache der Gerechtigkeit ja, zu nutzen. Genau, ja, ja. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Ja. Ähm, Ach, also, na, also eine andere, ein anderer kleiner Punkt noch zu der Frage, was, ja. glaube ich, ähm, auch ähm, relevant ist, ähm, ist das dass Geldfragen auf der internationalen Ebene im Gegensatz zu vielen anderen Fragen eigentlich oft zu Lösungen führen können, die im allgemeinen Interesse sind, global. Also ein gutes Beispiel dafür ist, und ich bespreche das ein bisschen im letzten Kapitel des Buchs, eine Debatte, die aus der Arusha-Initiative in den späten 70er Jahren herauskam, wo also Jamaika und, und Tansania im Prinzip eine globale Geldreform vorgestellt haben, einen Versuch über globale Geldpolitik demokratischer nachzudenken, und ein ganz wichtiges Argument war, dass im Gegensatz zu den ähm, Konflikten über Rohstoffe, die zum Beispiel aus der New International Economic Order früher in den 70er Jahren mhm. herauskam, wer dann genau das, diese Rohstoffe kontrolliert, diese Geldfragen eben kein ähm, Nullsummenspiel sind, ja. sondern dass tatsächlich alle davon profitieren könnten, wenn wir ein besseres globales Geldsystem hätten, inklusive Amerika. Das ist ja nicht, nur, dass, dass äh, die amerikanische Politik oder die amerikanische Wirtschaft dieses Privileg ähm, nur genießt. Das hat ja durchaus ähm, ziemlich drastische Konsequenzen, ähm, zum Beispiel über die zur, zur De De Deindustrialisierung Amerikas, was so, so ganz eng mit dem Dollar zusammenhängt. Ähm, also, das ist, glaube ich, das ein, ein Punkt, der, obwohl ich natürlich ähm, skeptisch bin, ob so dieser, dieser Keynes-Vorschlag tatsächlich irgendwie Wurzeln schlagen könnte in unserem Kontext. Das macht mich so ein bisschen optimistisch, dass es zumindest ein Bereich ist, wo die Interessen nicht ganz offensichtlich gegeneinander laufen, sondern wir zumindest ähm, eigentlich ähm, ein, ein gemeinsames Interesse haben, ein besseres Geldsystem zu entwerfen. Hast du denn dein Buch schon mit äh, Zentralbankern diskutiert? Ja, teilweise schon, ja. Ähm, aus meiner Sicht. Äh, ist es das Erstaunliche, dass es so zwei ähm, Ebenen gibt, auf denen Zentralbanker damit umgehen. Also der interne und der externe. Dass so also viele Zentralbanker enorm offen sind gegenüber diesen Ideen. Ähm, eine ganze Reihe an Zentralbankern hat in den letzten paar Jahren Bücher geschrieben, die auch versuchen, Gerechtigkeit und Gleichheit äh, in dieses Gespräch reinzubringen. Aber denn, wenn die Debatte ähm, extern stattfindet, so wenn, wenn Zentralbanker ihre Handlungen öffentlich erklären, dann verschwindet es alles tatsächlich auf einmal. Mhm. Und stattdessen sind wir genau wieder in dieser... Ähm in diesem Interregnum-Moment äh, äh, stecken, dass so diese ganzen alten Narrative aus den 80er Jahren wieder aufgebaut werden. Und teilweise sind es dieselben Zentralbanker, die also auf der einen Seite sagen, ah ja, das ist, wir müssen das genau machen, das ist sehr spannend und natürlich sind das alles irgendwie wichtige politische Entscheidungen. Und es ist wichtig, dass Zentralbanker das Gemeinwohl und Klima äh, mehr in Betracht ziehen. Und die Narrative, die dann aber benutzt werden in der öffentlichen Erklärung, sind genau die alten wieder. Die alten, ja, ja. Ja, ja danke, total interessant. Ähm, Tina? Ähm, kannst du uns vielleicht ähm, eine Frage, also können wir anfragen, die Fragen aus dem Publikum auch? Ja, auch, total also. gerne. Also ich würde einfach mit den Fragen beginnen, für die es die meisten Stimmen gibt. Und da äh, kommt hier als erstes eine Frage von Ulrich Durchroh. Mhm. Folgt nicht aus ihrer Analyse, dass den Banken die Geldschöpfung über zinsbelastete Kredite entzogen werden muss, um Geld als öffentliches Gut neu zu konstituieren? Ja, also es ist eine, ein Vorschlag, der immer wieder auftaucht, äh, gerade im 20. Jahrhundert, ähm, ähm, dass also diese Privatisierung der Geldschöpfung eigentlich so ein fundamentaler Fehler war, der uns genau in diese Abhängigkeit geführt hat, wie ich das eben auch erklärt habe. Ähm, eine offensichtliche Antwort darauf wäre natürlich zu sagen, okay, wir machen das jetzt alles rückgängig und ähm, Kredite werden äh, durch den Staat zur Verfügung gestellt und das Bankenwesen wird reduziert auf... Ähm, die eigentliche Rolle, die eigentlich viele Leute denken, äh, dass Banken dafür verantwortlich sind, nämlich einfach Zahlung abzuwickeln. Ähm, gar, gar nicht so sehr Geld zu schaffen, sondern einfach das Geldwesen, äh, das Zahlungswesen am Laufen zu halten. Ähm, ich finde, das, das ist durchaus ein, ein plausibles Argument und äh, ich glaube, es ist auch vor allem ein, wichtiger, äh, ein wichtiges Drohargument, dass man, dass man ernst nehmen sollte und ähm, mobilisieren sollte. Ich glaube, man kann einen Großteil der Ziele dadurch erreichen, dass man ein paralleles öffentliches System aufbaut. Ich glaube, man muss also gar nicht so weit gehen, dass man das, diese Macht den Banken komplett entzieht ähm, und kann stattdessen ähm, Banken zu einem komplett anderen Verhalten verzwingen, dadurch, dass man äh, neue Kanäle öffnet, durch die Bürger ähm, Zugang zu Kredit haben. Und ähm, im Prinzip Wettbewerb herstellt zwischen, zwischen äh, einem, einem besseren öffentlichen äh, Produkt äh, und einem Produkt, das eben nicht an Profit geknüpft ist in dem Sinne, sondern Kredit als Teil ähm, einer gewissen Vorstellung der, ähm, der, der, der, der bürgerlichen Gleichheit oder Zugang zu einer öffentlichen Infrastruktur, die einfach notwendig ist im 21. Jahrhundert. Und Banken können dann durchaus ähm, weiterhin Kredite schaffen für andere spekulative Projekte, aber. Es wird immer äh, im, im, im Wettbewerb sein, mit einem mit öffentlichen, äh, mit einer öffentlichen Alternative. Und gerade wenn man sich für ähm, die Ausgrenzung großer Bevölkerungsschichten aus dem Kreditwesen sorgt. Und das ist zumindest, äh, ich glaube, ein, ein wichtiger Tenor aus der Literatur der letzten zehn Jahre. Gar nicht so sehr, dass wir, ich glaub, die Hoffnung, dass wir die Akkumulation selber stoppen können, dass irgendwie, äh, dass, wir das, dass wir Kredit selber irgendwie da entfernen können. Ich glaube, das, das ist eigentlich kaum Teil der Debatte. Aber was wir wirklich machen können, ist, dass wir diese Ausgrenzungsprozesse bekämpfen können. Und da kann man, glaube ich, viel erreichen dadurch, dass man einfach eine öffentliche Alternative zur Verfügung stellt. Oder auch besser reguliert. Mit dem zusätzlichen äh, Twist, dass so diese Drohung, diese Privatisierung rückgängig zu machen, vielleicht notwendig ist, um Banken zu einem anderen Verhalten zu fügen. Also diese Dro Banken daran zu erinnern, dass die Geldschöpfung ein öffentliches Privileg ist, das an sie ähm, ausgegliedert wurde, das aber durchaus äh, wieder zurückgenommen werden kann, das ist ein wichtiger begrifflicher Punkt, und politischer Punkt, unabhängig davon, ob man es im tatsächlich macht. Ja. ja, das ist interessant. Das ist eine interessante Option, weil das natürlich auch ein verändertes Verhalten von Anlegern äh, voraussetzen würde. Ne? Äh, ja. Ja. Äh, Tina, die nächste Frage. Genau, die nächste Frage kommt von Giuliano Montanari und er fragt, setzt eine Redemokratisierung der Debatte über das Geldwesen nicht erst ein adäquates Verständnis von monetären Dynamiken und Aufräumen mit allgemeinen Irrtümern, zum Beispiel mein Guthaben auf dem Girokonto gibt meine Bank als Kredit weiter, voraus, wie soll man eine vernünftige Debatte im Lichte des allgemeinen Nichtwissens über das moderne Geldwesen führen? Ja, also die Antwort ist ganz klar ja. Ähm, aber ich würde darauf bestehen, dass das ähm, Wissen über Geld erstmal viel zugänglicher ist, als es oft von den Technikern innerhalb der Maschine ähm, vorgestellt wird. Das ist also ein großer Teil dieser Erklärung des Geldwesens, also einer der Gründe, weswegen ich das Buch geschrieben habe, ist auch, um zu diesem Projekt beizutragen, als eine kleine Stimme neben vielen anderen. Bei Erklärung ist wichtig. Aber ein wichtiger Teil dieser Erklärung ist, Mythen die äh, eigentlich Geld als komplexer aufzeigen, als es tatsächlich ist, zu, zu bekämpfen. Also für mich ist es nicht so sehr, dass es ein enorm technisches äh, Problem ist, dass ähm, die meisten Leute einfach nicht verstehen und das einen enormen Aufwand erfordern würde, um es zu verstehen, als vielmehr aufzuzeigen, dass a Geld ähm, nicht so komplex ist, wie, wie es oft dargestellt wird und, und B dass ähm, Viele Leute eigentlich ein besseres Geldverständnis haben, als, als man sich so oft vorstellt. Also ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, ähm, was in Argentinien los ist. Okay? Also wenn man sich einfach mit Leuten auf der Straße in Argentinien unterhält. Das Wissen über, das, über die Komplexität des Geldsystems ist enorm. Also auf der, auf der Ebene des Zentralbankers, wenn nicht darüber hinausgehend, zutiefst komplex und sich der ganzen Nuancen bewusst. Es heißt, Leute reagieren auf Probleme, die sich tatsächlich stellen. Wenn man über eine demokratische Debatte tatsächlich Einfluss nehmen könnte auf das Geldwesen, bin ich fest davon überzeugt, dass es auf einmal ganz andere Incentives geben würde, um sich damit auseinanderzusetzen und um dieses Wissen ähm, zu mastern. Wohingegen in einem Kontext, in dem man einfach passiver ähm, Rezipient ist, eines gewissen Narrativs, keine Möglichkeit hat, über die, das Geldsystem Kontrolle auszuüben, Natürlich tauchen erstmal tauchte die, das Narrativ auf, dass das Ganze zu komplex ist, um sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Oder viele Leute fallen einfach in äh, Standardnarrative, die genau dazu entworfen wurden, um äh, Geld als äh, ein rein technisches Problem außerhalb von politischen Entscheidungsprozessen zu präsentieren. Das heißt, Erklärung auf jeden Fall und Wissen ist notwendig, aber ich glaube, das ist keine große Hürde. Die nächste, Tina. Jetzt kommt eine etwas komplexere Frage von Marcel Mayer. Eine der Soziologe Wolfgang Streeck nennt sie unorthodoxe Theorie des Geldes. Die Modern Monetary Theory wird ja jetzt schon politisiert, gerade in den USA. Von linken Kräften um Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez Denken Sie, dass diese Theorie die Absicht hat, das von Ihnen angesprochene Interregnum zu beenden, also eine Alternative zu bieten zum unpolitischen Geld? Und wie bewerten Sie die Theorie und die Art und Weise, wie sie in gesellschaftlichen Verständigungsprozessen auftritt? Ich denke hier an die wissenschaftliche Diskussion und die politische Diskussion, die beide meiner Ansicht nach unterkomplex geführt werden. Ja, danke für die Frage. Also genau ein bisschen über äh, Locke was erzählt und die Art und Weise, in der das Locke-Argument ähm, eigentlich in die Gegenwart weitergezogen werden kann zu Debatten über die Unabhängigkeit der Zentralbanken. Ich glaube, man könnte was Ähnliches machen über einen Teil der Argumente, die man in Fichte und Proudhon findet, ähm, die also durchaus ähm, interessante Analogien zur Modern Monetary Theory aufweisen. Und was das ähm, einem erlaubt, äh, dieser, dieser Rückgang zu den Wurzeln eigentlich dieser dieser Ideen, ist zu verstehen, dass es eben politische Beiträge sind. Das genau wie die, diese logische ähm, Betonung des harten Geldes aus einer politischen Analyse entstammt, ist eben Modern Monetary Theory im Gegensatz zu der Art und Weise, in der es sich oft selber darstellt, eben nicht nur eine rein technische, neutrale Perspektive, sondern es ist eigentlich eine politische Perspektive. Und äh, um das zu artikulieren, müsste man genau diese politische Dimensionen ähm, komplexer führen und tatsächlich artikulieren, was denn die politische Theorie, was die, was die Theorie des Staates ist, die hinter dem MMT steht. Also aus meiner Sicht, ähm, ich bin also durchaus ähm, MMT sympathisch eingestellt und und ich glaube, dass MMT eigentlich schon äh, ein Großteil der äh, Debatten im öffentlichen Finanzwesen in den USA verändert hat, äh, weil einfach einige äh, Mythen äh, einfach ganz klar entlarvt wurden. Aber ich glaube, es hat ein Problem, dass es eben genau wie, ähm, dass sie zu sehr als Gegenantwort auf die logische Position des harten Geldes versteht und eben das eigene Prestige durch eine technische, äh, entpolitisierte ähm, Rahmenstellung versucht zu treiben. Also genau wie man, wie man die logische Position als politische Theorie verstehen sollte, sollte man die MMT in Debatten über... Ja, was, was ist einfach, was ist Gemeinwohl, was ist der Staat, was ist die Vorstellung des Staates, ist, was ist die politische Theorie des MMT? Also das wäre die Debatte, glaube ich, die geführt werden müsste. Nicht mit dem Ziel, MMT zu kritisieren oder ähm, zu akzeptieren, sondern vielmehr zu artikulieren, welche Methoden des MMT einfach für in unser Politikverständnis reinpassen würden und wie wir sie nutzen könnten, anstatt sie einfach zu akzeptieren oder abzuweisen. Mhm. Um. Also würdest du damit sagen, dass es unklar ist, was sozusagen, wie äh, die Demokratisierung von, von äh, Geldpolitik äh, aus, konzipiert wird von, von MMT? Ist das unklar? Also weil ich, ähm, ich hatte das gelesen äh, in deinem Buch auch, aber ich kenne kenn das nicht genau. Also deswegen vielleicht... Mal ja, das und um ein kleines Beispiel zu geben, so die, diese, ähm, die VWL-Story des Geldes vom... Tauschhandel hin zu Metallgeld zu Kredit ist eine Geschichte in der Politik und der Staat überhaupt nicht auftauchen ist eine rein private wirtschaftliche Story. MMT hat es genau umgedreht also Geld wird hier verstanden als von vornherein gibt es einen Tyrann einen, einen, einen, einen, einen staatlichen Akteur der ähm, alle Leute dazu zwingt das eigene Geld zu akzeptieren und die Mittel des, des Machtmonopols nutzt, um das zu machen. Und ich glaube, man hat so, man ist von einem Bild, in dem der Staat überhaupt nicht existiert, mhm. übergeschwätzt zu einem Bild, in dem der Staat auf eine gewisse Art und Weise existiert. Entweder als einfach Tyrann oder dann in der zeitgenössischen Diskussion des MIT als vollkommen ähm, rational und äh, äh, im Gemeinwohl handelnd. Mhm. Wohingegen eine interessantere und äh, realistischere Perspektive des Staates natürlich wäre, dass der Staat selber, wie die Zentralbanken, die wir hier gesprochen haben, eigentlich ähm, Orte sind, in denen wir Klassenkämpfe und distributive Kämpfe mhm. sehen können. Und es ähm, kann manchmal in die eine Richtung gehen, manchmal in die andere Richtung gehen, aber dafür braucht man eine politische Theorie des Staates und was dann genau, wie genau diese Kämpfe ablaufen. Wohingegen mhm. MMT ähm, immer so ein Blobbild äh, hat de des Staates, als entweder vollkommen gut oder vollkommen schlecht. Okay, okay, danke. Dann nehmen wir mal die nächste Frage, Tina. Ich weiß nicht, wie viele du noch hast. Es sind noch einige. Also ich glaube, wir werden die Zeit gut füllen. Ja, jetzt gibt es zwei Beiträge, die noch mal sich um Kryptowährung drehen. Die würde ich kurz zusammenfassen. Also eine kommt von Monika Lauer-Perez. Ist die Einführung der Kryptowährung als offizielle Währung, zum Beispiel in El Salvador, als Schritt in Richtung Demokratisierung zu verstehen? Der andere Beitrag von Gerhard Walter, Kryptowährungen sind nicht mehr wegzudenken, gleichermaßen die Veränderung des Begriffs Arbeit als Teil menschlicher Aktivität. Beides repräsentiert Komplexität als Teil der Zukunft und sollte uns helfen, Krisen zu bewältigen. Wie können wir diese Komplexität technisch nutzen, um globale Demokratisierung zu ermöglichen? Okay. Also erstmal was zu, zu El Salvador. Ich glaube, El Salvador ist besser verstanden als äh, ein weiteres Opfer des derzeitigen Geldsystems, genau wie wir Mali eben erwähnt haben. Also als Land des... Ähm, zurzeit Zeit den Dollar als eigene Währung benutzt, ähm, also so dollarized ist, gar keine eigene Währung hat, sondern komplett abhängig ist von allen Entscheidungen der amerikanischen Zentralbank, keine Kontrolle mehr hat. Und es ist aus meiner Sicht ähm, vielleicht eine notwendige, aber eine ne tragische Situation, in der sich ein Land befinden kann, der einfach ähm, Kontrolle über einen fundamentalen Aspekt der öffentlichen Finanzen verloren hat. Der Versuch dann äh, Bitcoin als parallele Währung einzuführen, ist aus meiner Sicht Einfach ein, ähm, ja, eine, eine, eine Reaktion, die nur aus einer wirklich einer, einer, einer tiefen Tragödie zu verstehen ist. Also überhaupt keine Demokratisierung beinhaltet, sondern ein weiteres Binden. Also, wir hatten dieses Bild des selbstbinden ebene Also, das ist ein, ein Land, das sich erstmal in den Dollar gebunden hat und sich zusätzlich auch noch an eine spekulative Währung, aus, auch außerhalb ihrer eigenen Kontrolle, bindet. In beiden Fällen, was fehlt und was für eine Demokratisierung wichtig wäre, ist eben eine Möglichkeit, Macht dieser Geldschöpfung zu kontrollieren. Und das fehlt in beiden Fällen. Also, das ist wirklich ein, das ist ein tragischer Fall, anstatt ein Beispiel für, für Demokratisierung, aus meiner Sicht. Mhm. Zu, zu der zweiten Frage: eine Kryptowährung als einfach fundamentaler Bestandteil eines komplexeren Finanzsystems und des komplexeren Geldsystems, das Teil unserer Zukunft ist. Ich würde es mit Ja beantworten, aber nur mit einer kompletten äh, Umdefinierung, was wir dann bei Kryptowährung meinen. Also äh, Kryptowährung äh, als Währung sind aus meiner Sicht großenteils gescheitert. Diese Vorstellung des dezentralisierten privaten Geldes hat eben genau nicht zu einer neuen Form des Geldes geführt, sondern zu einer Form der Spekulation äh, als Assets, nicht als Money. Und man kann also durchaus sagen, das wird Teil unserer Welt sein. Das ist also äh, wahrscheinlich nicht mehr rückgängig zu machen. Aber das ist eine komplett andere Debatte als die über das Geldwesen. Ein positiverer Teil und der ist, glaube ich, auch durchaus mit Komplexität vereinbar, ist natürlich die Tatsache, dass diese Technologie, wie ich es eben auch schon erwähnt habe, durchaus für andere Zwecke genutzt werden kann. Eben nicht im Interesse privater Währungen, sondern dass auch viele Zentralbanken damit experimentieren, wie man denn eine elektronische Version der eigenen Währung kreieren könnte. Also in dem Kontext, in dem öffentliche Währung ein immer kleinerer Teil der Geldmenge ist. Ich glaube inzwischen ist es vier Prozent oder so, vielleicht sogar noch weniger. Das meiste Geld ist privates Geld, das auf Bankkonten existiert und durch Banken geschaffen wird. Da gibt es also eine Debatte, wie man diese Technologien, die Kryptowährung produziert haben, Blockchain und so weiter nutzen könnte, aber nicht eben um ein privates Währungssystem zu erzeugen, sondern um die öffentlichen Infrastrukturprojekte in ein digitales Zeitalter zu überführen. Ich glaube, das wird auch passieren, aber ich weiß nicht, wie revolutionär das ist. Das ist eigentlich der Versuch, eigentlich ähm, was ähm, zu übersetzen, das schon existiert. Das ist einfach so die, die Möglichkeit des öffentlichen Geldes aufrechtzuerhalten in einem Kontext, in dem ein Großteil der digitalen äh, Geldprojekte privat ist. Also in dem Sinne glaube ich schon, dass das Krypto weiterhin da sein wird, aber auf zwei komplett unterschiedliche Art und Weisen. Ja, ja, genau. Also ich denke, wichtig ist, ist ja, dass, wenn wir von Demokratisierung von Geldpolitik sprechen, wir von der kollektiven Willensbildung ausgehen, während ja Kryptowährungen eben dezentral sind und äh, und Einzelne ihre Entscheidungen treffen. Ne? Also. Ja, ich sehe, es sogar, ich sehe es sogar noch skeptischer. Das ist die Rhetorik, dass es tatsächlich dezentral ist und so. Wenn man sich anschaut, was denn tatsächlich abläuft, sind es vor allem oligarchische Netzwerke, dass also aufgrund von Skaleneffekten äh, hinter diesem Mining der, der Kryptowährung, das dann eigentlich immer dazu führt, dass... Ähm, nach 80 Prozent der des Minings von vier, fünf ähm, Mining Companies kontrolliert wird. Also es ist noch nicht mal so, dass es irgendwie ein privates, dezentralisiertes äh, Bild ist, sondern ähm, ein, ich, ein oligarchisches äh, Netzwerk, ähm, in dem man sich da befindet, ohne kollektive Macht ähm, und ohne auch diese Vorstellung, dass tatsächlich niemand Macht hat. Sondern, es gibt natürlich Leute, die Macht haben, aber das sind halt nur eine kleine Anzahl an Leuten. Tina. Ja, vielleicht eine Frage, die sich ein wenig daran anschließt. Wir haben viel über die Rolle der Zentralbanken gesprochen, aber wie sieht es mit der Rolle des Geldes als Medium an sich aus, mit seinen Funktionen wie Medium of Exchange oder Storage? Die Verbindung zwischen Gegenwart und Zukunft macht ja Spekulationen erst möglich. Ja. Also ich muss sagen, das ist eigentlich der Teil, der mich am meisten interessiert. Die Komplexität dieser... Institution des Geldes, was so viel spannender ist als einfach nur Geld als rein ökonomisches Projekt und auch viel interessanter als Geld einfach nur als so rechtliches Steuermittel, sondern es ist tatsächlich ein, äh, eine, eine Institution unserer ähm, Zukunftsvorstellung, wo komplett unterschiedliche Vorstellungen der Zukunft ähm, aufeinanderprallen ähm, und ich glaube, das führt auf der einen Seite dazu, dass Geld ganz eng immer an utopische Vorstellungen geknüpft ist, ähm, dass also immer so diese Vorstellung ne, einer besseren Zukunft ganz eng damit verknüpft ist. Und teilweise nimmt es dann ähm, die Form an von Spekulation, dass halt wie diese bessere Zukunft auf eine sehr individuelle Art und Weise als halt einfach mehr Geldakkumulation <lacht> ähm, definiert wird. Aber es ist halt auch, wenn man sich die politische Ideengeschichte anschaut und diese gerade diese Krisenmomente anschaut, immer an kollektive Utopien geknüpft. Wird. Also die Vorstellung, dass das... Äh, neues Denken über Geld eine neue Gesellschaft äh, schaffen könnte oder dass eine neue Gesellschaft eine andere Form von Geld ähm, braucht. Die sind also ganz eng miteinander verknüpft. Natürlich ist Spekulation ähm, ein Produkt dieser Beziehung zwischen Gegenwart und Zukunft, aber ich glaube nicht, dass es das einzige Produkt ist, die einzige Möglichkeit ist. Also da gibt es auch durchaus ähm, Keynes war da sehr daran interessiert, dass also genau diese offene Zukunft die, die durch Geld ähm, geöffnet wird, äh, nicht nur zu Spekulation führen könnte, sondern durchaus zu radikal anderen Gesellschaftsprojekten, die sich letztendlich vom Geld selber abkoppeln können, ähm, die aber erst durch ähm, diese offene Zukunft möglich werden. Mhm. Das, das ist, glaube ich, ähm, eine produktive Art und Weise, auch über öffentliche Kredite nachzudenken oder, mhm. oder Staatsschulden auch nachzudenken, dass diese ganzen Institutionen des Staates auch temporalisiert werden dass auf einmal die Zukunft und verschiedene Zukunftsvorstellungen ganz anderer Zeithorizont einfach Teil der Debatte wird. Auf eine Art und Weise, die natürlich Spekulation produzieren kann, aber auch radikal andere Vorstellungen einer besseren Gesellschaft in dieser Zukunft. Ja, es gibt noch eine Frage. Ähm die bezieht sich auf, auf das bürgerliche Gesetzbuch und ich weiß nicht, ob du wie gut du darauf antworten kannst, Stefan. Aber da wo dafür votiert wurde, würde ich sie jetzt einfach trotzdem stellen. Sie ist etwas komplex. Mit dem Paragrafen 241.1 unseres bürgerlichen Gesetzbuchs zwingt der Staat seine Bürger zu einer ungerechten Sozialstruktur. Der Eigentümer, in Klammern der Gläubiger, erhält die Machtbefugnis, eine Leistung zu fordern. Eigentum wird Grundlage zur Machtentfaltung. Weshalb wir, in Klammern Kritisch Denkenden, nicht diesen Paragraph 241.1 in Klammern und die auf ihn bezogenen nachfolgenden Paragraphen nicht aus dem BGW entfernt bzw. versucht, die Entfernung zu erreichen. Nicht das Sinnvolle geschieht durch diese Machtstruktur, sondern Geldvermehrung und Zerstörung des Planeten. Also ich muss gestehen, dass ich den Paragrafen nicht kenne. Ähm also das ist, äh, ich, ich kann die Frage nicht, nicht direkt beantworten. Ähm, was ich vielleicht sagen kann, ist, ähm, dass natürlich, wie wir eben schon diskutiert haben, ähm, dass ein Problem ist, das auf eine interessante Art und Weise sowohl global ist und dennoch aber durchaus irgendwie lokale Experimente im begrenzten Rahmen produzieren kann. Das ist vielleicht so die die... Eine interessante Rahmenstellung für die Frage, dass wir auf der einen Seite kritisch sein sollten gegenüber ähm, der Idee, dass wir einfach das Recht verändern könnten und dann fügt sich das Kapital. Ähm, das ist einfach nicht die Situation, in der wir uns befinden. Ähm, und dennoch ist es natürlich äh, relevant, über diese geldpolitischen äh, Strukturen, inklusive äh, dieser Verweis auf ähm, Gläubiger und das Verhältnis zwischen äh, Schuld und, und Kredit und so weiter, es ähm, ist durchaus eine rechtliche Beziehung. Und ähm, selbst wenn man also diesen ersten Punkt akzeptiert, dass wir uns im äh, Kontext des globalen Kapitals befinden, ähm, wird es oft durch die, das Recht erst sichtbar. Also, wenn man sich dann genau anschaut, wie irgendwas im Recht artikuliert ist ähm, und wie sich diese rechtliche Situation verändert hat, ähm, kann man wirklich besser verstehen, wie das System funktioniert. Und es ist also kein äh, Wunder daher, dass ein, ein großer Teil der Leute, die uns in den letzten 10, 20 Jahren geholfen haben, besser politisch über Geld nachzudenken, alles Leute waren, die äh, aus der Rechtsgeschichte kamen, die sich also damit auseinandergesetzt haben, wie genau das Recht, der rechtliche Status von Geld, von Schulden, von Kredit sich verändert hat. Also ohne, dass ich jetzt genau die Paragraphen kenne, ähm, ist es, glaube ich, interessant, sich ähm, die Rechtsgeschichte anzuschauen, äh, als einen als Weg über die politischen Fragen hinter dem Geld nachzudenken. Hast du noch für eine letzte Frage? Tina, Ja, ich hätte noch ähm, eine Frage und zwar liegt das heutige Problem der starken Zentralbanken nicht auch in den vergleichbar schwachen Finanz- und Wirtschaftsministerien? Absolut ja. <lacht> ähm, also es ist glaube ich ein, ähm, eine Folge diese, ähm, dieses Versuchs, dieses demokratischen Versuchs seit den 70er Jahren Verantwortung abzugeben dass eben äh, Entscheidungen an Zentralbanken ausgegliedert werden, die dann eben nicht mehr im äh, Rahmen äh, einer öffentlichen Debatte geführt werden müssen. Ähm, was zunächst mal verständlich ist, gerade im Kontext der Inflation der 70er Jahre und ähm, der Schwierigkeiten, diese Entscheidungen zu treffen. Aber es hat, glaube ich, dazu geführt, dass ein Großteil der schwierigen äh, Entscheidungen in den öffentlichen Finanzen eben gar nicht mehr getroffen werden. Sondern dass man darauf wartet, dass Zentralbanken letztendlich einschreiten und so die schlimmsten äh, Szenarien verhindern und äh, so die, die Rezession gerade noch verhindern. Aber ähm, das, dass man selber als ähm, legislativer Akteur gar nicht mehr handeln muss. Ähm, und das ist, das ist eigentlich einer der Punkte, die eigentlich auf eine paradoxe Art und Weise gelöst werden könnten durch eine demokratischere Debatte über Zentralbanken. Also es geht nicht nur darum, dass man einfach Zentralbanken demokratisiert und das die Lösung für alles ist. Und ich glaube, in vielen Fällen, eine ganz paradoxe Art und Weise, würde genau ein demokratischere Entscheidungsprozess in Zentralbanken dazu führen, dass die explizit demokratischen Akteure in Parlamenten wieder mehr handeln würden und müssten. Ähm also das das, ist, das geht genau wieder um diese Unterscheidung zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik. Ähm, dass äh, wir in einer Welt leben, in der das ein bisschen aus dem Gleichgewicht gelaufen ist und wir nicht genau verstehen, warum das passiert ist und dass wir nach politischen Mitteln suchen müssen, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und einer der wichtigen Faktoren wäre, Entscheidungen zu Investitionen, Entscheidungen zu öffentlichen Haushalten wieder als Teil der, ähm, der, der wirklich expliziten Funktion des Parlaments äh, zu machen. Selbst wenn es zu schwierigen Entscheidungen führt, selbst wenn es dazu führt, dass man ähm, Entscheidungen treffen muss, die explizit politisch sind und distributive Folgen haben. Ähm, die Lösung, die wir seit den 80er Jahren verfolgt haben, alle diese Entscheidungen auszugliedern in die Zentralbanken, hat nicht funktioniert. Die Abhängigkeit wird immer stärker und immer stärker und die Legitimität der Zentralbanken immer dünner und dünner. es ist nur eine Frage der Zeit, bis das zusammenbricht. Und die einzige Lösung aus meiner Sicht ist genau eben, diese Kompetenzen wieder zurückzuführen. Ja, das ist eigentlich ein sehr... Sehr gutes Schlusswort. Also, wir sind dann schon sehr gespannt auf deinen Artikel, wenn es dann zusammenbricht. Mhm. <lacht> also ich lache jetzt darüber, das ist keine schöne Vorstellung, aber was du damit verbindest, ist ja, oder was du jetzt eigentlich sagst, ist, dass äh, also diese Art von Zusammenbruch kann abgewendet werden, wenn, die, wenn sozusagen Wirtschafts- und Finanzpolitik und äh, auch da gehört dann natürlich Fiskalpolitik jetzt im weiteren Sinne, ja. äh, sozusagen wieder Gestaltungskraft entwickeln. Also, Gestaltungskraft. Nicht jetzt nur im Interesse der Finanzmärkte, die stabil sein müssen, oder der, der, der, der Wirtschaftsakteure, also Lobbyinteressen im Grunde, sich zu eigen zu machen, sondern die, die, die Interessen, die Gestaltungsinteressen die vor den Gesellschaften stehen, die im Grunde dann eben auch in Geldpolitik und Wirtschaftspolitik umzusetzen. Ja. Und die derzeitige Inflationsdebatte ist eigentlich ein gutes Beispiel davor wiederum, wo es dann eben oft dazu führen kann, dass ein, eine tiefe Auseinandersetzung mit der Geldpolitik und den Grenzen der Geldpolitik genau dazu führen kann, dass man erkennt, dass es bessere Mittel gibt, um gewisse Probleme zu lösen, als es einfach nur die Zinsen. Also genau, genau wie der ähm, Isabella Webers Punkt, mhm. dass eben heutzutage ähm, einige der effektivsten Mittel, um Inflation zu bekämpfen, eben gar nicht aus den Zentralbanken herauskommen, sondern die Kompetenzen de, der Wirtschaftsministerien wieder hervorrufen würden. Mhm. Also oft führt geldpolitische Reflexion dazu, auch die Grenzen der Geldpolitik zu erkennen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, in dem Kontext steht auch die Diskussion, die wir jetzt haben, woher kommt eigentlich die Inflation? Ne? Also kommt sie von der schieren Geldmenge, was ja so eine Behauptung immer der Monetaristen war, oder kommt sie eben von realen Angebotsschwächen, die wir jetzt natürlich haben, gerade im Energiebereich. Mhm. Ja. Ja. Also ich denke, wenn man dein, deine Argumente hört, dann kann man die Bedeutung dieser Debatte nochmal ganz anders begreifen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, zu einer ganz anderen Uhrzeit in den USA äh, mit uns äh, hier zu diskutieren. Ich bedanke mich auch bei den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern, die, die in großer Zahl bis zum Schluss noch äh, dabei waren. Vielen Dank äh, euch und Ihnen allen. Und äh, ich hoffe, ich denke mal, diese Diskussion wird fortgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht äh, eine wichtige Stimme in dieser wissenschaftlichen, aber eben auch politischen und gesellschaftlichen Debatte äh, sein wirst. Vielen Dank. Ja, ganz lieben Dank für das Gespräch und danke für die Fragen auch. Natürlich. Tschüss dann.